ist die Benutzeroberfläche von Starter aufgebaut. Sie finden zunächst hier oben links einige Wörter, die die sogenannte Menüleiste in Starter bilden. Mit dieser Menüleiste können Sie alle Funktionen und Befehle in Starter anfordern. Darunter haben wir eine kleine Leiste mit Icons. Das sind sozusagen Schnelltasten, um Funktionen aufzurufen, die Sie aber auch alle über die Menüleiste finden können. Dann haben wir insgesamt fünf Fenster in Starter, wir beginnen hier auf der linken Seite mit dem Review-Fenster. Dort werden nachher alle Befehle aufgelistet, die Sie in Starter ausgeführt haben. In der Mitte der Benutzeroberfläche finden wir den Ausgabebereich. Dort sind jetzt schon einige Informationen zu der Starter-Version hier zu finden, zum Beispiel, dass es sich hier um die Version 15.1 handelt. Und später werden hier alle Ergebnisse angezeigt. Dann haben wir die Kommandozeile. Hier können Sie Befehle direkt eingeben. Sobald man dann auf Enter klickt, werden die Befehle ausgeführt. Hier auf der rechten Seite haben Sie das Variablenfenster. Dort werden alle Variablen aufgelistet, die im Datensatz enthalten sind, inklusive dem dazugehörigen Variablen-Label. Und unten rechts haben wir das Properties-Fenster. Dort bekommen Sie weiterführende Informationen zu der jeweiligen Variable, die Sie angeklickt haben, und zu dem gesamten Datensatz, den Sie geöffnet haben. Da wir jetzt noch keinen Datensatz geöffnet haben, sind hier auch keine Informationen enthalten. Also werden wir einen Datensatz öffnen. Dazu gehen wir auf File, Example Datasets, Example Datasets installed with data. Hier bekomme ich eine ganze Liste an Datensätzen, die man nutzen kann, um Starter zu erlernen. Wir starten einfach mit dem ersten Datensatz, Auto.dta, klicke auf Use und der Datensatz wird geöffnet. Was passiert jetzt, wenn ich einen Datensatz öffne, also einen ersten Starterbefehl ausführe? Wir fangen wieder links oben an, im Review-Fenster. Hier werden die Befehle, wie gesagt, aufgelistet. Ich habe einen Befehl ausgeführt, der heißt sysiusauto.dta. Dann, in, der, in dem Ausgabebereich hier, wird der Befehl nochmal angezeigt, auch wieder dieses sysiusauto.dta. Zusätzlich bekomme ich hier noch eine Information, wie das Label dieses Datensatzes lautet. In der Kommandozeile steht nichts, weil ich keinen Befehl eingegeben habe. Ich hätte aber auch die Kommandozeile nutzen können, um den Befehl zu erzeugen. Es hätte dann so ausgesehen, dass ich hier unten einfach den Befehl so eintippe, wie er auch in dem Review-Fenster steht. Sobald ich dann auf Enter klicke, wird der Befehl ausgeführt und das Ergebnis ist exakt dasselbe wie bei der Vorgehensweise, die wir gerade eben gewählt haben. Nochmal als Erinnerung, wir sind ja über File weitergegangen. Das heißt, wir haben also den Befehl über die Menüleiste gewählt. Alternativ hätte man hier in, hier in die Kommandozeile eingehen können. Dann haben wir auf der rechten Seite im Variablenfenster jetzt alle Variablen angezeigt, die im Datensatz enthalten sind. beginnt also bei der Variable Make und endet hier bei der Variable Foreign. Sie ähm, haben neben dem Variablen Namen auch immer das Label der Variable dort stehen. In diesem Fall Sieht man damit, dass in der Variable Make also Informationen dazu enthalten sind, wie der Produzent dieses Autos heißt und um welches Modell es sich handelt. Dann als letztes das Properties-Fenster. und Dort haben wir zu der Variable, die wir gerade angeklickt haben, zusätzliche Informationen. Das heißt, wenn ich hier die Variable Make anklicke, steht hier die Variable Make mit weiterführenden Informationen dazu. Wenn ich hier auf Price klicke, dann bekomme ich eben zu der Variable Price weiter, weiterführende Informationen. Und ganz unten in dem Properties-Fenster habe ich Informationen zum Datensatz. Das ist zunächst mal der Name des Datensatzes, Auto.dta. Dann habe ich die Information, um wie viele Variablen es sich handelt. Das sind zwölf, also hier diese zwölf Variablen. Und dann habe ich hier eine Information zu den Anzahl der Fällen. Die Anzahl der Fälle, das sind 74. Soweit als Übersicht zur Benutzeroberfläche.